Hagel ist ein faszinierendes Wetterphänomen, das wir in der Schweiz jeden Sommer an vielen Orten erlebt. Hagel sind gefrorene Eiskörner, die in Gewitterwulchen entstehen. In diesen Gewitterwulchen wachsen die Hagelkörner und irgendwann mal werden sie so schwer, dass sie runterfallen. Hagel verursacht auch jedes Jahr grosse Schäden in der Schweiz, in der Landwirtschaft, aber auch an Gebäuden und an Autos. Im Bezug auf die Naturgefahren hat Hagel einen sehr hohen Stellenwert. Es ist Nummer zwei nach dem Hochwasser. Für die Mobiliar bedeutet das im schadenintensiven Jahr über 13'000 Schäden an Motorfahrzeugen und über 40 Millionen Aufwendungen im Rahmen von Schadenzahlungen. Wir befinden uns hier im Entlebuch. Das ist eine der Regionen, die sehr viel Hagel in der Schweiz. Die Hotspots von Hagel in der Schweiz sind im sind. In der Zentralschweiz, also der vor allem, und im Jura. Wir sind da bei einem von insgesamt 80 Hagelsensoren, die vollautomatisch Hagel messen und Teil des Schweizer Hagelmessnetz sind. Die neuen Hagelsensoren funktionieren so, dass bei einem Aufprall von einem Hagelkorn eine Makrolonscheibe anfängt zu schwingen. Die Vibrationen werden dann von einem hochsensiblen Mikrofon aufgezeichnet. Um Schäden reduzieren zu können, brauchen wir bessere Hagelwarnungen. Wir müssen aber zuerst das Hagelphänomen besser verstehen. Mit den Wetterradaren schauen wir die Atmosphäre auf und können die Wahrscheinlichkeit von Hagel berechnen. Wir wissen aber nicht, was von dem Hagel effektiv am Boden ankommt. Wir brauchen die Messungen der Hagelsensoren, damit wir einen Abgleich machen können zwischen den Radarmessungen und was am Boden ankommt. Von den Beobachtungen zur Vorhersage von Hagel müssen wir aber noch viele Zwischenschritte machen in der Forschung. Wir unterstützen die Hagelforschung im Rahmen unseres gesellschaftlichen Engagements und zur Prävention von Naturgefahren. Der wichtigste Grund, dass sich die Mobiliar in Hagelforschung engagiert, ist, dass wir die Schäden verringern Darum haben wir auch eine Million Franken in den Aufbau des Hagelmessnetzes in der Schweiz investiert. Wir forschen am Mobiliarleben der Universität Bern zu verschiedenen Aspekten vom Hagel. Einerseits untersuchen wir den Prozess, der zu der Bildung von Hagelgewitter und zu der Bildung von Hagelkörnern in diesen Gewitter führt. Andererseits versuchen wir auch einen Beitrag zu der Verbesserung von der Hagelprognose zu liefern. Für die Forschung brauchen wir viele gute Beobachtungsdaten. Wir haben bereits viele Informationen zu den Vorgängen der Gewitterwolke dank der Radardaten der Meteoschweiz. Was noch fehlt, sind gute Bodenbeobachtungsdaten zu den Korngrössenverteilungen am Boden. Diese Lücke schlüsst das neue Hagelsensor Messnetz. Das Messnetz und die damit gewonnenen Daten sind weltweit einzigartig. Dank dem neuen Messnetz ist die Schweiz international an vorderster Forschungsfront mit dabei.